Ja, liebe Studierende, im Sommersemester starten wir das, die Lehre äh, nicht wie gewöhnlich in der Präsenzlehre, sondern im digitalen oder virtuellen Raum. Und da das für Sie und für mich eine, ein völliger Neuanfang sein wird, auch wenn ich vielleicht schon ein wenig Erfahrung damit habe, würde ich Ihnen heute ganz gerne, bevor wir uns dann nach Ostern das erste Mal in einer Konferenz treffen, das Thema des Seminars vorstellen, kleine Textformen. Ähm, denn an der Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte sind besonders die kleinen Textformen äh, ein besonders interessanter Gegenstand, denn wir können auf eine sehr lange und reiche Tradition unterschiedlicher kleiner Texte zurückschauen, die mal mehr, mal weniger konventionalisiert sind. Und ich möchte Ihnen heute einige Beispiele zeigen, um Sie schon einmal darauf einzustimmen, auf was Sie sich freuen dürfen im Sommersemester. Zunächst aber einige organisatorische Details, da die Sprechstunde höchstwahrscheinlich ähm, ebenfalls im virtuellen Raum stattfinden wird, möchte ich Ihnen zwei Slots dafür anbieten und zwar einmal am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr und einmal zwischen 22 und 23 Uhr, falls Sie sich den Nachmittagsslot ähm, nicht offen halten können, weil Sie zum Beispiel Kinder betreuen oder Angehörige pflegen. Bedenken Sie aber bitte, dass dieser Sp äh, späte Slot äh, speziell für ähm, diejenigen gedacht ist, die am Nachmittag äh, nicht den äh, Termin wahrnehmen können. Und seien Sie da solidarisch und gehen Sie nicht äh, von sich aus auf den späteren Termin. Ähm, die Sprechstunde wird mit Werbei durchgeführt. Ähm, den Link habe ich Ihnen angegeben, teile ihn aber auch noch rechtzeitig äh, an verschiedenen anderen Orten mit. Das, die Informationen und das Material zum Seminar finden Sie auf dem Blog zu unserer Professur unter gls-dresden.de und diesen Link teile ich im Kommentarbereich zu diesem Video. Alle Materialien und Videos, die ich einstelle, werde ich im Übrigen äh, unter Creative Commons Lizenz äh, über YouTube veröffentlichen, sodass Sie von allen Orten und zu jeder Zeit darauf Zugriff haben. Das ist ein äh, Prinzip, das ich mit allen Materialien verfolge, ähm, die ich äh, für die Lehre bereitstelle. Über Opal hatte ich Ihnen schon angekündigt, dass ein der zentrale Raum für die Kommunikation ein Matrixraum sein wird. Matrix Riot ist ein Web-Messenger, mit dem man sehr schnell miteinander in Kontakt treten kann, Informationen äh, austauschen kann, sehr viel schneller als das über Opal und E-Mail möglich ist. Ich bitte Sie deswegen, sich ähm, das Tutorial zu Matrix auch das verlinke ich im Kommentarbereich noch einmal äh, genauer anzusehen und dann vor allen Dingen dem Matrix-Raum für die kleinen Textformen beizutreten, wo ich alles Material und alle Informationen teile. Wenn Sie darüber hinaus Kontakt suchen zu unserer Professur, darf ich Sie auf die Seite gls dresdende Kontakt verweisen. Hier haben wir, finden Sie alle Adressen und Ansprechpartnerinnen bei uns an der Professur. Zu den kleinen Textformen als Titelbild für das Seminar sehen Sie hier eine Briefmarke mit einem sehr, sehr schönen Motiv, dem Buschwindröschen. Und Sie sehen schon, dass dieses Arrangement ohne sehr viel Text auskommt und erklären muss. Die Wertangabe ist ebenfalls drauf und für welches Land, also es das heißt, für welche Post schlussendlich diese Marke gilt. Ähm, viel interessanter, nämlich an diesen kleinen Texten, ist nicht das, was darauf zu sehen ist, sondern welche Textbestandteile und Explikationen nicht mehr notwendig sind. Das heißt, je stärker konventionalisiert ein Text ist oder zum Beispiel wie hier eine Wertmarke, umso weniger müssen Sie erklären, um was es sich dabei handelt. Ähm, stellen Sie sich nur diese Briefmarke vor mit einem Begleittext, der erklärt, ähm, wozu man diese Briefmarke oder diese Postmarke oder dieses Postwertzeichen äh, verwenden kann, ähm, dann würde der ganze äh, Aufwand, um dieses Postwertzeichen einzusetzen, sehr viel höher sein, als er äh, sich jetzt hier abbildet in dieser kleinen Darstellung. Also das ist ein Beispiel für einen kleinen Text. Ein historisches Beispiel für einen kleinen Text sind die sogenannten Goldhörner von Gallerus. Die wurden im 400. nach Christus höchstwahrscheinlich angefertigt und ähm, erst vor wenigen Jahrhunderten überhaupt entdeckt beim Umflügen eines Ackers. Um, die Abbildung hier ist von Marlene Thüsen und um, Sie sehen, uh, diese Schriftart oder diese Schrift, Eck Holtias dis Horner, ist in Runen um die äh, Hörner gezogen und es bedeutet möglicherweise so viel wie ich. Chalerevegas, der Holting, machte dieses Horn. Also das ist eine ganz typische kleine Textform die über Jahrhunderte und über Jahrtausende die relevante ist, nämlich Eigentums- und Besitzzuweisungen äh, auf rituell relevanten Artefakten aufzutragen, um zum Beispiel schriftmagisch oder, ähm, äh, weil man diesen Schriftzeichen äh, magische Fähigkeiten zuwies und so weiter und so fort. Sie werden das kennen aus modernen Adaptationen wie dem Herrn der Ringe, wo jede relevante Waffe einen Namen trägt der dann auch noch erläutert werden muss. Ähm, und das sind alles kleine Textformen, die über lange Jahrhunderte, lange Zeitläufe ähm, im Wesentlichen den Charakter von Schriftlichkeit ähm, repräsentieren, wie er für unseren Kulturraum, bevor ähm, die Christianisierung einsetzte, durch den Kulturkontakt zum Römischen Reich ähm, relevant war. Ein ebenfalls äh, aus dieser aus also etwas später gesetzten Zeit, nämlich hier im Althochdeutschen, der sogenannte Zürcher Haussegen, ähm, Ad, signandum domum, äh, ähm, vor, äh, Ad Signandum Domum Contra Diabolum, den ich Ihnen ganz kurz vorlesen möchte, Ad Domum Contra Diabolum, woller Wicht, dass du weißt, dass du Wicht heißt, dass du nicht ne weißt, noch nicht ne kannst retten, Knus Pinki. In Übersetzung zur Kennzeichnung dieses Hauses gegen böse Geister. Gut Wicht, dass du weißt, dass du Wicht heißt, dass du nicht weißt, noch nicht kannst retten, Knospinkie. Also Knospinki ist ein Hapaxlikomenon und manch einer übersetzt es mit knusperig, also der kleine Wicht. Interessant ist an diesen Zaubersprüchen, und an diesen, ähm, gibt es diesen Beschwörungsformeln und Lösezaubern und so weiter, Es ist eine ganze Reihe davon überliefert, dass sie sehr, sehr kurz sind und Ihnen werden aus diesem im, im Alltag auch noch Formen äh, einfallen, in denen diese Beschwörungsformeln äh, relevant werden. Etwa wenn man Wunden behandelt von Kindern, gibt es äh, eine ganze Reihe von äh, äh, Sprüchen, die dann dazu aufgesagt werden. Ähm, das will ich jetzt nicht tun, aber das können wir sehr gerne im Seminar machen. Was mich freuen würde, wenn Sie einfach in Ihrem Alltag oder aus Ihrer eigenen äh, sprachlichen Sozialisation Beispiele finden, die genau auf einen solchen, so eine Formel äh, passen. Ähm, Formelhaftes Sprechen ist also eines, das neben dieser Besitzkennzeichnung und vor allen Dingen für sprachmagisch Gebrauch von Schrift über sehr lange Zeitläufe relevant wird. Formelhaftes Sprechen auch heute noch zum Beispiel in Formeln und Vereidigungsformeln ähm, seine Relevanz hat. Dann, das, die Briefmarke hatte ich Ihnen bereits gezeigt, ähm, Twitter. Ja, Twitter ist möglicherweise in unserer Zeit eines der ähm, äh, sozialen Netzwerke, äh, das assoziiert ist mit dem Stichwort Kurze Texte und Begrenzungen von sprachlichen Zeichen. Zunächst 140, jetzt 280. Äh, als Beispiel hier Tiny Tales von Flo, äh, Florian Meinberg. Der Witz ging Lisa nicht mehr aus dem Kopf. Sie musste sich das Lachen verkneifen, versuchte still sitzen Konzentriert Malte Da Vinci. Sie sehen schon, Sie können auf diesen 140 Zeichen eine ganze Menge ähm, Text verstecken, der Ermöglichungsräume und Interpretationsspielräume für Sie öffnet. Auch das ein Beispiel hier für diese kurzen Formen. Sie können sich bitte mit dazu denken, die SMS und auch die Chatbot, äh, Chatnachricht, also die Kommunikation über Webmessenger, die natürlich ähnlich knapp sind und äh, möglicherweise deswegen auch in der einen oder anderen Art und Weise konventionalisiert. Das werden wir uns im Seminar genauer anschauen. Konventionalisiert ebenfalls kurze Textform jeder Art von äh, Werbung. Also das heißt der Zusammenhang von Bild und Text. Und der Text spielt hier neben der Präsentation von Markennamen und zum Beispiel von Unternehmen, die ein bestimmtes Produkt bewerben, äh, nur noch eine sehr zurückgestellte Rolle. Ähm, können Sie sich gern äh, an der Waschmittelwerbung heute in Printpublikationen äh, oder auch im Fernsehen gerne noch anschauen, äh, im Hinblick auf die Stereotypie und wie weiß die ganzen Settings sind. Eine typisch klassische... Kurze Form ist das Telegramm, ähm, der sogenannte Telegramm-Stil. Hier ein Beispiel ähm, an Wolf in Köln, Titanic gesunken, gerettet an Bord von Carpadia, äh, Guardline vollständig mittel- und kleiderlos. Äh, Alfred, äh, hier eine Botschaft äh, von einem Überlebenden des Titanic-Unglücks, äh, äh, äh, der möglicherweise nach Hause schickt oder an Freunde in Köln. Dann eine sehr beliebte Form von kleinen Textformen sind Anzeigen jeder Art. Hier ein Beispiel für eine Todesanzeige, die irrtümlich aufgegeben worden ist. Deswegen braucht sie eine Berichtigung. In der Ausgabe vom Mittwoch erschienen von unserem Vater Markus Simli eine von ihm aufgegebene Todesanzeige. Wir möchten damit klarstellen, dass er lebt und es ihm gut geht. Das kann schon mal passieren. Sie sehen aber, diese kleinen Textformen sind so wirkmächtig, dass sie natürlich mit dieser Todesanzeige nicht nur eine äh, ähm, bestimmte Entwicklung, die sich in der Realität vollzieht, ähm, abbilden. Also das heißt, dieses, dass diese Todesanzeige hier ein Ereignis dokumentieren, sondern sie schaffen auch eine spezifische Wirklichkeit. Und ähm, wenn diese mit der Realität nicht mehr äh, übereinstimmt, diese konstruierte Wirklichkeit, dann muss man sie korrigieren, was hier offensichtlich Monika und Michael Zimmerli tun. Also ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, wie, ähm, äh, welche pragmatische Wucht äh, auch kleine Textformen erzeugen können. Dann könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja nichts weiter als Medienlinguistik, was wir hier tun. Also das heißt, ähm, eine mehr oder weniger kommunikationswissenschaftliche Beschreibung von Texten, the medium is the message, ist hier von McLuhan und das äh, ähm, die zentrale Botschaft. Nein, es ähm, wird in dem Seminar eher darum gehen, uns mit den kurzen und sehr kleinen Texten auseinanderzusetzen. Deswegen jetzt hier zum Abschluss noch äh, eine sogenannte kurze Theorie, sehr kurze Texte von Ulrich Schmitz. Ulrich Schmitz ist ein ähm, sehr bekannter Medienlinguist und wir werden seine Medienlinguistik als Basis für ähm, das Seminar Kleine Textformen verwenden. Ähm, ich hatte sie auch in den Literaturangaben zur Beschreibung dieses Kurses angegeben und stelle sie Ihnen ähm, zur Verfügung äh, auf die eine oder andere Art und Weise. Das besprechen wir dann in, dem, in der Matrixgruppe zum Seminar. Das, was Sie an den Beispielen jetzt schon gesehen haben, ähm, vielleicht hier ganz kurz die Gesetzmäßigkeiten, die Ulrich Schmitz aufstellt. Je eindeutiger äh, der Kontext, desto kürzer die Texte, Briefmarke. Je kürzer der Text, desto wichtiger äh, seine stereotypisch-grafische Gestaltung und/oder funktionale Arbeitsteilung mit Bildern. Hier hatte ich Ihnen die Werbung gezeigt, Sie dürfen aber auch an die Todesanzeige denken. Je mehr Textdesign und Textbildarbeitsteilung, desto weniger grammatische Merkmale und umgekehrt. Auch hier wiederum die Briefmarke als Beispiel. Je kürzer der Text, desto wahrscheinlicher ist er in dieser Form auch konventionalisiert. Hier wiederum die, zum Beispiel das Telegramm oder auch ähm, die ähm, SMS, twitter kann ja ebenfalls eine Rolle spielen. Denken Sie an alle Abkürzungen, die Sie auf Twitter und äh, in via SMS oder WhatsApp oder ähm, Telegram oder welchen Messenger auch immer Sie verwenden, äh, einsetzen. Und schlussendlich, je stärker die vier Formgesetze kleiner Texte auf einen Text wirken, desto wahrscheinlicher ist es ein kleiner oder gar sehr kleiner Text. Deswegen die Briefmarke als Titelbild für diesen Kurs. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt erst einmal einen, Einblick geben in das Thema dieses Seminars. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die nächste Woche oder die Zeit über Ostern dafür nutzen, ähm, sich technisch vertraut zu machen mit dem äh, System der Kommunikation über Opal, E-Mail und Matrix. Ähm, und so, dass wir dann in der nächsten Woche ähm, ich Ihnen einen Termin und den Vorschlag für eine Videokonferenz äh, anbieten kann und möchte wenn wir uns dann das erste Mal im Seminar verabreden und zwar auf Ihre Ziele, Ihre Vorstellungen, Ihre Erwartungen und Wünsche. Ich habe mir vorgenommen, eine gute äh, Aufteilung äh, vorzunehmen zwischen synchronen und asynchronen Arbeitsformaten. Ähm, denn äh, die erste Umfrage äh, unter den Studierenden hat gezeigt, dass sich ungefähr eine hälftige äh, Aufteilung sehr, sehr gut vorstellen können. Und das Zweite ist, dass sie sich vor allen Dingen in diesen synchronen Veranstaltungen, Absprachen, Beratungen, fachliche Diskussionen, aber auch einfach die Kontaktherstellung zwischen ihren Kommilitoninnen ähm, und dem Dozenten ähm, wünschen, sodass wir die äh, Präsenzphasen ja, im virtuellen Raum vor allen Dafür nutzen werden. Das heißt, es wird ein diskursives Format sein und weniger der Wissensvermittlung dienen. Die Wissensvermittlung würde ich eher über asynchrone Formate, so wie jetzt hier in diesem Video, vornehmen. Jetzt bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als Ihnen einen guten Start ins Semester zu wünschen und dass ich mich schon sehr freue, darauf mit Ihnen über Ihre Ideen, Ihre Wünsche und die Herausforderungen in diesem Semester zu sprechen. Ähm, nur eine Bitte, haben Sie sehr viel Geduld mit sich und den Lehrenden. Und Ich hoffe, dass, wir, dass es uns gelingt, die digitale Lehre im Sommersemester so weit zu führen, dass wir danach sagen werden, es hat sich gelohnt, dass wir es wenigstens auf diese Art und Weise probiert haben und vielleicht das eine oder andere Positive mitnehmen. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag und auf ganz bald, Ihr Alexander Lasch.